Wenn du selbstständig bist und kein Kleinunternehmer bist, hast du dich vielleicht schon gefragt, wie oft und wann du eigentlich deine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben musst und ob du das vielleicht irgendwie ändern kannst. Die Antworten auf diese Fragen gebe ich dir in diesem Video. Hallo, mein Name ist Melchior von Contest und in diesem Video möchten wir uns dem ganzen Thema Umsatzsteuervoranmeldung und wann muss die, für welchen Zeitraum muss sie eigentlich gemacht werden, ein wenig nähern. Vorweg erstmal das Wichtigste, du darfst es dir nicht aussuchen, wann du deine Umsatzsteuervoranmeldung machst, sondern die Frequenz deiner Umsatzsteuervoranmeldung, ob es das Kalenderjahr, das Quartal oder der Monat ist, bestimmt sich immer danach, wie viel Umsatzsteuer du insgesamt im letzten Kalenderjahr zahlen musstest. Grundsätzlich einmal noch zur Erläuterung, was ist eigentlich die Umsatzsteuervoranmeldung. Du weist auf deinen Rechnungen regelmäßig Umsatzsteuer aus und bekommst dann dieses Geld als Bruttobetrag von deinen Kunden überwiesen. Diese Umsatzsteuer, die du von deinen Kunden überwiesen bekommst, heißt Umsatzsteuer. Dann hast du selbstverständlich auch Kosten und überweist regelmäßig Geld an deine Lieferanten, an deinen Vermieter, an, keine Ahnung, Bahntickets. An Tankquittung und wie auch immer. Alles was du an Kosten hast auf den meisten Rechnungen ist Umsatzsteuer und diese Umsatzsteuer kannst du geltend machen. Auch da bezahlst du den Bruttobetrag und diese Umsatzsteuer, die auf diesen Rechnungen ist, das ist die sogenannte Vorsteuer und die kannst du verrechnen. Das heißt, du rechnest für einen bestimmten Zeitraum immer die Gesamtsumme der Umsatzsteuer minus die Gesamtsumme der Vorsteuer ist Entweder eine Umsatzsteuerzahlung, wenn du mehr Umsatzsteuer als Vorsteuer hast, oder was auch immer mal sein kann, ist, wenn, wenn du mehr Kosten hattest, dass der Vorsteuerbetrag höher ist. Das heißt, wenn es wenn quasi ein negativer Betrag rauskommt, dann bekommst du die Vorsteuer vom Finanzamt erstattet. Die große Frage ist, wie oft musst du das eigentlich machen? Und das bestimmt sich danach, wie viel Umsatzsteuer du insgesamt im letzten Kalenderjahr bezahlen musstest. Wenn du relativ geringe Umsätze hast oder relativ, keine Ahnung, das nebenberuflich machst beispielsweise und du unter 1.000 Euro Umsatzsteuerzahlung pro Jahr im Vorjahr bist, dann gilt für dich das Kalenderjahr. Das heißt, du musst, gar nicht unterjährig irgendwelche Umsatzsteuervoranmeldungen machen. Es reicht vollkommen aus, wenn du einmal im Jahr eine Umsatzsteuererklärung machst. Wenn du im letzten Jahr zwischen 1.000 Euro und 7.500 Euro, 500 Euro an, gesamt an Umsatzsteuer abführen musstest an das Finanzamt, dann gilt für dich das Quartal. Das heißt, dann musst du quartalsweise die Berechnung Umsatzsteuer minus Vorsteuer durchführen und den entsprechenden Betrag abführen oder du bekommst die Erstattung. Wenn du mehr als 7.500 Euro Umsatzsteuer im letzten Kalenderjahr gezahlt hast, dann gilt für dich der Monat. Das heißt, dann musst du monatlich diese Rechnung durchführen und monatlich eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben und die entsprechende Vorauszahlung leisten oder bekommst die Erstattung. Da sich diese ganze Berechnung immer auf das Vorjahr bezieht, kann es natürlich sein, dass sich diese Frequenz verändert, weil natürlich auch Umsätze steigen und fallen und auch mal Kosten höher oder niedriger sind. Das heißt, es kann immer sein, dass sich deine Umsatzsteuervoranmeldefrequenz jedes Jahr ändert. Da bekommst du in der Regel im Januar, Februar einen Brief. Das heißt jedes Mal, wenn du die letzte Umsatzsteuervoranmeldung abgegeben hast an das Finanzamt, bekommst du einen Brief vom Finanzamt, wichtig, nur wenn sich etwas verändert hat. Wenn du beispielsweise vorher monatlich eine Umsatzsteuervoranmeldung abgegeben hast, jetzt ist aber deine gesamte Umsatzsteuerzahlung niedriger als 7.500 € gewesen, wirst du einen Brief bekommen, wo das Finanzamt dir mitteilt, dass du ab jetzt bitte quartalsweise Umsatzsteuervoranmeldung abgibst. Und das kann natürlich immer jedes Jahr passieren, dass sich diese Frequenz,